Ja, Anna-Maria Geist, Stefan Reichert, Sie beide Hallo. arbeiten Assisten als Assistent, Assistentin. Ich ähm, möchte gleich einmal mit der Frage beginnen, so als Nicht-Kennerin des Lebens, als Assistent oder Assistentin. Was macht denn aus Ihrer Sicht die Arbeit der persönlichen Assistenz aus? Ladies first. Wer fängt an? Okay. okay. <lacht> der Herr beginnt. Was es ausmacht, also... Ich finde es halt äh, gerade sehr spannend, weil halt die, die äh, Rednerinnen und, Redner, also die Rednerin und der Redner vor uns haben mir schon einen, einen sehr guten Einblick einmal gegeben, wie das Leben äh, mit persönlicher Assistenz ausschaut. Und äh, was es ausmacht für mich, also ist es absolute Individualität, also wirklich auf dieses genaue Zugeschnit also Zugeschnitten, genau zugeschnitten auf das Leben des Kunden, sage ich mal. Die Vielfalt, also eine, eine unglaubliche Bandbreite einfach an, an ja, Aufgaben und, und Situationen, denen man, denen man begegnet. Und einfach auch die ja, abwechslungsreiche Tätigkeit. Ja. Das, was mir persönlich sehr viel Spaß bereitet. Also ich bin, bin immer sehr offen und auch sehr gespannt, was halt auch passiert. Ja. Also, also, man und weiß es nicht immer, was passiert. Okay. <lacht> ich denke mal, das ist jetzt auch sehr gut rübergekommen in den Beschreibungen. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, dass vielen Menschen, die ohne Behinderung leben, nicht bewusst ist, wie spontan und frei sie eigentlich auch ihren Alltag gestalten können und was es einfach bedeutet, mit persönlicher Assistenz leben zu können. Dass es eben nicht bedeutet, irgendwas Spezielles, sondern einfach Leben leben zu können. Genau. Ich glaube, das ist und ziemlich gut rübergekommen. So gelebte Normalität eigentlich mit. Ja, äh, ja was, ja, was für jemanden, der keine Assistenz benötigt, ganz selbstverständlich ist, selbstverständlich zu machen. Ja, so zum Beispiel, dass man, wenn man irgendwie unterwegs ist und es, der Tag hat ein bisschen trüb begonnen ähm, und es hat vielleicht ein bisschen geregnet und dann ist man unterwegs und dann fängt vielleicht die Sonne zum scheinen an, ist ein Aprilwetter, was macht man dann als Person, die sich normal bewegen kann, sage ich jetzt mal, man zieht die Jacke aus, weil es sonst wahnsinnig heiß wird, was macht man, wenn man es nicht machen kann? Wird es warm. <lacht> zum Beispiel, aber zum das Beispiel ist nur ein, nur ein von vielen, Beispiel. von vielen Beispielen. Ähm, ja, wie sehen Sie dann auch Ihre Rolle also als, als persönliche Assistenz? Wie würden Sie diese Rolle definieren oder beschreiben? Das ist ja doch was anderes als Betreuer zu sein. Das ist ja ganz, andere, <lacht> ganz was anderes. Ja, also ich, würd, ich persönlich würde zusagen so sagen, dass es halt darum geht, ähm, da zu sein, damit halt ähm, diese Person eine Möglichkeit hat, ihr... Leben so zu leben, wie sie es gerne möchte. Und als persönlicher Assistenzmann quasi fähig ist, einfach äh, jetzt mal das eigene Lebenskonzept, die eigenen Lebensansichten ein bisschen zurückzustellen und äh, zum Beispiel auch nicht immer zu wissen, wie was gehen muss, sondern halt ähm, dieses Leben sich entfalten lässt, sage ich jetzt mal, das klingt auch so ein bisschen, wie wenn man es möglich, also wie man es ent entfalten lassen. aber ich meine, dass es halt einfach möglich wird, genau. Genau, einfach, also einen Menschen zu begleiten, der, der halt äh, ja, verschiedene Dinge einfach erlebt, ob, eben ob das jetzt in der Arbeit ist, in der Freizeit ist, und einfach quasi einen, einen, einen äh, Ablauf zu gewährleisten, das ihm dann ermöglicht, halt das einfach äh, ohne Barrieren oder so einfach ausführen zu können. Ne? Und so fängt es halt von kleinen Dingen an und geht dann halt, äh, keine Ahnung, zu, zu vielleicht der physischen äh, äh, Anstrengungen, wenn's, wenn, wenn wieder mal eine heute äh, Bim kommt ja, und, und man dann halt einen, einen Rolli halt reinheben muss, ja, das ist halt ein Part. Und sonst ist man, eben man begleitet den den Menschen einfach auf seinem Alltag und, und äh, ja, freut sich auf das, was kommt. <lacht> Wenn, wenn wir jetzt ins Publikum schauen und vorher so mit Handabfrage mal herausgefunden haben, es sind ja wirklich viele Menschen da, die selbst mit Assistenz leben, selber Assistenten, Assistentinnen sind. Ich glaube, es ist niemand hier im Saal, das würde mich jetzt überraschen, der nicht zumindest eine Idee davon hat, was das Modell kann und soll. Und was natürlich auch der Unterschied ist zwischen einer Pflege, einem Betreuer. Also das sind so Worte, die man halt hört unter jenen, die, die das nicht kennen. Und wie erklären Sie zum Beispiel, also mir passiert das oft, ich habe natürlich auch Freunde und Bekannte, die keine Ahnung haben, von Leben mit Behinderung, weil man es selber nicht erlebt hat und niemanden kennt. Wie erklärt man denen, was persönliche Assistenz jetzt ist und was der Unterschied ist zu, naja, also du bist der Betreuer, bei wem daheim oder, oder wie, wie erklärt man das? Ja, ich meine, es kommt schon sehr oft vor, also das Interesse ist halt unglaublich groß die meisten wissen halt wirklich nicht, wie, wie eben der Alltag oder wie der, der Job als Assistent ausschaut. Die meisten glauben wirklich, es Betreuer, der, der halt von 8 bis 16 Uhr arbeitet und dann geht er wieder heim und das war's dann so. Und wenn man dann halt, ja und also, wie gesagt, das ist eine, eine begleitende Funktion und bei mir ist es jetzt, aber es ist ja doch bei jedem, bei jeder anders, aber bei mir sind, sind es halt Handreichungen, da geht es um, um Hygiene, äh, äh, Erledigungen, ob es jetzt im WC ist oder äh, beim, beim im Morgentoilette oder wie auch immer, Anziehen, Kochen, äh, Feiern. Äh ja, <lacht> die, eigentlich alles, alles, also wie gesagt, also das, das, den, den Alltag einfach begleiten und jetzt wirklich eher in der Rolle, weil Sie auf die Rolle angesprochen haben, also wirklich dieses, wie du es gesagt hast, wirklich im Hintergrund zu agieren, vielleicht die Situation mitzulesen. Man muss halt immer natürlich auch mitdenken, dass man dann halt speziell in dem Moment, wo, man, wo der Bedarf halt, der Assistenz halt auch da ist, dann auch eingreifen kann. Ja. Ob, das, ob das dann halt vielleicht da mit einem Zeichen verbunden ist oder ob man das dann, wenn man sich schon so gut kennt, intuitiv halt geschieht, ähm, ja, passiert es Und das ist eigentlich die Rolle, also eher, also bei meiner, meiner Auffassung, sehr zurückhaltend, eher im Hintergrund. Gibt es da was zu ergänzen? Ich versuche mir gerade vorzustellen, ob das jetzt wer nachvollziehen kann, mit dem, also, was es dann ist quasi persönliche Assistenz und was den Unterschied zum Betreuer ausmacht und ich versuche meistens zu sagen, okay, man kann sich so vorstellen, ich bin vielleicht der gesunde Körperteil, Sinn, was auch immer für den Menschen, was halt für ihn, also wo halt er unterstützt oder sie Unterstützung braucht und wenn sie mich braucht, dann bin ich da, also ich bin kein Betreuer und ich entscheide nicht, was gemacht wird und ich muss auch nicht überlegen vorher, was wir an dem Tag machen, sondern ich bin da und wenn sie mich braucht, sagt sie es mir oder er und wenn nicht, dann bin ich halt einfach da. Und ähm, dass eben die Person eben, dass, ich erwähne dann meistens auch eben, dass es einfach um selbstbestimmtes Leben geht und dass die Person einfach selber entscheiden kann, was sie wann will, gemacht haben will, genau. Das ist so meistens die erste Einführung, sage ich mal, und dann schauen wir mal. Und dann verstehen die Leute langsam, was da unten Langsam, oft verstehen sie es noch, aber der Bewusstseinssprung ist dann dort manchmal Dauert dann noch ein bisschen. Ja. Also das ist wahrscheinlich auch das, was, was den großen Unterschied macht, oder? Können Sie vielleicht noch die eine oder andere Episode erzählen, wie gesagt, ohne persönliche Sachen preiszugeben, wo Sie sagen, da ist durch mich, durch Zurückhaltung, aber meine Unterstützung, weil ich halt da war und etwas machen konnte, irgendwas ganz Spezielles möglich geworden. Irgendwas, was der Person, also der Alltag der Arbeit, also die Arbeit äh, auszuüben und so weiter, ganz klar, ja, aber wirklich mal so vielleicht die eine oder andere Episode, damit man auch ein bisschen erleben, wie das so ist als Assistent, Assistentin, so Highlights, die man dann auch gerne erzählt, und man denkt, da haben, wir, da haben wir was Lustiges gemacht, das war super oder irgendwas in die Richtung. Aber also, das wie gesagt, sehr schwierig, weil wir ja nicht äh, das Leben meiner, meiner zwei tollen <lacht> Menschen der Preis geben. Ja. Es fällt vieles äh, unter den Datenschutz, sagen wir so. Okay. Ist gut. Aber es waren sehr, sehr viele lustige Sachen dabei. Okay. Man hat auch Spaß Auf miteinander. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, man, macht, man macht sehr interessante äh, Erlebnisse manchmal, die wahrscheinlich Menschen mit Behinderung einfach sowieso jeden Tag haben. Ja? Und äh, manchmal auch sehr lustige Sachen. Also, ich finde es zum Beispiel immer sehr amüsant, wenn ich mit äh, einer blinden Person unterwegs bin und Auto fahre und sie mir den Weg ansagt. Mhm. <lacht> ja. Na, das ist zum Beispiel so etwas, was spannend ist, ja. Mhm. Okay. Ja, und ich meine, dieses Jobprofil, wie so auf Neudeutsch, Neudeutsch waren wir heute schon, also das Arbeits, die Arbeitsplatzbeschreibung der persönlichen Assistenz, was würden Sie sich denn dafür noch wünschen, für jetzt und für bald und für die Zukunft? Also für mich ist äh, schon sehr wichtig, weil es ist also mein, mein Job momentan. Also ich mache das, wie gesagt, äh, auch schon sehr lange. Ich bin seit, seit neun Jahren schon im, im Angestelltenverhältnis, bin sehr gut aufgehoben bei der WAG. Also ich äh, ja, fühle mich gut behandelt und <lacht> mir geht es gut. Und... Äh, und, und äh, na, was mir wichtig ist ist einfach natürlich dass mein Job erhalten bleibt und dass einfach die dass die Dienstleistung natürlich von der Administration her einfach natürlich vom Standard her qualitativ einfach auch bleibt ja. und wie gesagt dass dass sie das Team bei Semi heute in einem großen Team das ja, dass wir uns da natürlich weiterentwickeln und dass dieser, dieser, dieser ja, diese, selbst, diese selbstbestimmte Bewegung nicht nur Bewegung bleibt, sondern halt einfach etabliert äh, bleibt und halt einfach auch größer wird ja, und dass das auch nach außen getragen wird und dadurch halt auch natürlich wiederum mehr Assistenten oder mehr Menschen dazu bereit sind, Assistenz zu geben, ja. Also das ist mir schon wichtig, ja. Also mir wäre irgendwie wichtig, dass also bei möglichen Verbesserungen in, den Arbeits, ähm, in der Arbeitssituation für persönliche Assistenten nicht die Flexibilität für das Leben von den Menschen, die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen, verloren geht. Weil das wenn die dann, also das ist irgendwie absurd. Und ähm, das zweite, wo du auch sagst, das muss nach außen getragen werden und so, ich habe großen Respekt vor Menschen, die einfach in dieser Gesellschaft ein normales Leben leben mit persönlicher Assistenz, weil ich glaube, man ist einfach auch Bewusstseinsbilden einfach damit, dass man da ist, oft auch einfach auch unfreiwillig. Ich kann mir vorstellen, dass es auch oft sehr anstrengend ist, immer Bewusstseinsbilder sein zu müssen. Und irgendwas würde ich noch gerne dazu sagen. Jetzt ist es mir entfallen. Ich weiß auch nicht. Ich frage noch was, vielleicht fällt es Ihnen in der Ich gehe mal davon aus, wir haben über die UN-Behindertenrechtskonvention heute schon gesprochen und persönliche Assistenz ist einfach das Modell, um der Konvention zu entsprechen. Ähm, wir haben auch gehört, es ist nicht jeder, nicht jede kann Assistent oder Assistentin sein ähm, und es ist in manchen Gebieten, ich habe jetzt gehört, außerhalb der Stadt, der Großstadt oft schwieriger als innerhalb Wiens. Ähm, was würden Sie denn sagen, welchen Werbeslogan sollte man denn in die Welt werfen, damit mehr Personen sich durch das, den Job Persönliche Assistenz angesprochen fühlen und, und den machen wollen, weil es wird der Bedarf ja hoffentlich steigen. Hm. Hm. Wir überlegen jetzt einen Werbeslogan für Persönliche Assistenz. Bewerben Sie sich jetzt. Ja? Das wäre das Motto. Das werden wir gleich twi twittern. Genau, wer, wack, wer wagt, gewinnt. <lacht> Danke fürs Einsagen. Bewegen Sie sich ein extrem spannendes, vielfältiges Arbeitsfeld. Ja. Ein vielfältiges Arbeitsfeld. Okay, gut. Also finde ich, ja, ich ja. Bin nicht zu gut in Okay, also Werbeslogans. Das könnten wir jetzt dann in der Pause machen. das Ist ein ja. wichtiges Stichwort. Ist Ihnen das noch eingefallen, was Sie sagen wollten? Ja, ich wollte gerne sagen, was man mir noch wünschen wird für dieses Feld an PA. Wäre einfach, dass es in der Gesellschaft normal wird, dass es PA gibt und ihnen zum Beispiel dann, ja, immer als Betreuer gesehen werde und dann es normal ist, dass die Leute zum Beispiel mit den Assistenznehmern also zum Reden anfangen und nicht mit mir und immer, das wäre das wär voll super einfach. Das wäre schon ein großer Schritt, wenn es in die Richtung geht. Ich meine, oft ist es schon so, aber es ja, aber oft auch noch nicht. Ja. Ja, im Sinne der Selbstbestimmung <lacht> werden wir jetzt eine Pause machen. Okay, gerne. Ich glaube, die beiden haben sich auch einen Applaus verdient. Dankeschön. Danke.